Den vorhandenen Audioanschluss können Sie ohne zusätzliche Lautsprecher in der Regel ignorieren, da die im Gerät integrierten Lautsprecher mit 1 oder 2 Watt kaum Leistung bringen und für eine Präsentation nicht geeignet sind. Meist sind das die bekannten Klinkensteckerbuchsen, wie sie auch für gängige Kopfhörer, zum Beispiel am CD-Player, verwendet werden. Manchmal gibt es stattdessen oder ergänzend auch die roten sowie weißen oder schwarzen Cinch-Anschlüsse. Das ist besonders für den Anschluss an DVD-Player und Co. von Vorteil. Falls der DVD-Player Cinch-Anschlüsse für den Ton, der Beamer aber eine Klinkensteckerbuchse hat, benötigen Sie einen passenden Adapter. Manche Beamer haben auch mehrfache Autoanschlüsse. Damit kann man mehrere Signalquellen für den Ton anschließen. Die Anschlüsse für den Toneingang und den Tonausgang können gleich aussehen, obwohl manche Hersteller diese mit unterschiedlichen Farben kennzeichnen. Ob es sich um Ein- oder Ausgang handelt, ist in der Regel direkt am Gerät beschriftet. Den Eingang IN verwendet man, um zum Beispiel den Ton vom Laptop zum Beamer zu bringen. Am Ausgang Out können weitere Lautsprecher, ein HiFi-System oder ähnliches angeschlossen werden. Zwar kann man dies in der Regel auch direkt am PC oder Laptop bzw. DVD-Player etc. anschließen, aber der Umweg über den Beamer hat auch Vorteile. Nutzt man ein Autokabel vom PC oder Laptop zum Beamer oder überträgt den Ton mittels HDMI, kann man die Lautsprecher bequem direkt beim Beamer, also unabhängig vom PC oder Laptop platzieren oder bei Verwendung eines HIFI-Systems große Lautsprecher rechts und links vom Beamerbild aufstellen. Je nach Art der Präsentation kann dies von Vorteil sein.